Sadhguru, Namaskaram, du hast in deinen früheren Diskursen erwähnt, dass 30% der Krankheiten vom Körper und der Rest vom Geist verursacht werden. Ich wollte nur wissen, für den Fall, dass man eine Krankheit bekommt, woher weiß man, ob die Ursache im Geist oder im Körper liegt? Und falls es psychosomatischer Natur ist, was wäre das Gefühls- und Gedankenmuster dahinter? Wie kann man das herausfinden und wenn möglich korrigieren? Vielen Dank. And if Thank you. Angenommen, deine rechte Hand erhebt sich, macht lustige Dinge und schlägt dich, sticht in deine Augen. Hast du eine Krankheit oder nein? Ja oder nicht? Das ist genau das, was dein Geist macht, oder nicht? Er erhebt sich, springt herum, verletzt dich, schubst dich, bringt dich zum Weinen, lässt dich leiden. Hast du eine Krankheit oder nein? Wenn deine Hand anfängt dich zu Schubsen, dich zu schlagen, dich zu verprügeln. Definitiv bist du krank, oder nicht? Also wenn deine Gedanken und Emotionen dich herumschubsen, dich würgen und dich jeden Tag quälen, bist du da nicht krank, frage ich. Hm? Nach deiner eigenen Definition gehe ich. Also, weil dieses Leiden stattfindet, wird es sich auf so viele Arten manifestieren im physischen Körper. Da ist keine Frage mehr. Jeder Gedanke, jeder Nachhall auf der Ebene des Geistes, abhängig von der Art des Nachhalts, die du erzeugst, durchläuft die ganze Chemie eine Veränderung. Das wurde alles gemessen. Jetzt gerade sitzt du hier und denkst an Tiger, dann hast du eine Art von Chemie. Du denkst an Blumen, eine andere Art chemischer Veränderung. All das wurde gemessen, also für jeden Gedanken, wenn die ganze Chemie da durchgeht, wenn dein Geist in diesem Zustand ist, weißt du, was für eine Suppe du zubereitest? Du bist eine miese Suppe. Nicht nur mies, giftig. Wenn du täglich in dieser giftigen Suppe getränkt bist, wie Wohlbefinden erfahren. Das wird sich so nicht einstellen. Wir haben nicht mehr so viel Kontrolle, heutzutage in der Welt, bezüglich dessen, was wir essen, was wir trinken, was wir atmen. All das ist etwas vergiftet. Moderne Gesellschaften haben angefangen, Erkrankung, Krankheit als einen natürlichen Prozess zu behandeln, was ein schwerwiegender Fehler ist. Altertümliche Gesellschaften erkannten Krankheit immer als etwas Falsches, das ist nicht, wie ein Mensch sein sollte. Ein menschliches Wesen sollte nicht in irgendeinem Zustand von Krankheit sein. Krankheit bedeutet, etwas ist grundlegend verkehrt. Aber moderne Gesellschaften behandeln es als normal. Denn da ist eine Industrie, die auf dir gedeiht. Sehr große Industrie. Die zweitgrößte Branche auf dem Planeten sind die Medikamente. Also... Wenn die zweitgrößte Industrie auf dem Planeten die Pharmaindustrie ist, ist da zu viel miese Suppe. Oder nicht? Jeden Tag musst du dem etwas hinzufügen, um es... Wenn du gewillt bist, können wir das zu einer ganz wunderbaren Suppe machen. Die Chemie ist in einem fantastischen Zustand. Glückselig zu sein ist natürlich. Wenn du das tust... Glaube mir, 70 Prozent der Krankheiten werden von diesem Planeten verschwinden. Die weiteren 30 Prozent, da gibt es viele äußere Einflüsse, welche nicht immer unter Kontrolle sind. Das kannst du nicht kontrollieren, nur zu einem gewissen Grad. So, uh, if a nasty within... Erzeugst du beständig eine üble Chemie in dir, wie soll das Leben in dir dahin kommen, zu verstehen, dass du nach Wohlbefinden strebst? How? Das ist einfach unfair. Das Leben in dir denkt, er mag beschwerden, und gibt sie dir. Wenn du dein System von innen heraus vergiftest, wofür es stichhaltige Beweise gibt, für jeden Gedanken und jedes Gefühl ändert sich die chemische Zusammensetzung, wenn du von innen Gift erzeugst und du gut leben willst, wie ist das? So läuft das Leben nicht. Solange du nicht die richtigen Dinge tust, werden dir die richtigen Dinge nicht passieren. Wir haben unser Bestes gegeben, um dies ins Deutsche zu übersetzen. Seit Gurus Worte sind präzise und prägnant. Wir bitten für jegliche Übersetzungsfehler um Entschuldigung. Unsere Intention ist es, diese essentielle Weisheit auf Deutsch zugänglich zu machen.